Was soll ich den Holle machen? Ja, mach ich immer Augen zu. Alter, ist gut, aber ja. <lacht> Hallo oh, schön dass ihr oh. am Start seid zum neuen Video. Chris ist am Start heute. Hey, was wie Lange nicht gesehen. Wieder Food, äh, wie nennst du deine Community? Schleckermecker. Schleckermaulti. Ja, Mann. <lacht> genau. Ja, feinies. Äh, ja, ich habe Chris am Start, den guten jetzt auch mal ohne Maske jetzt komplette Video. Wir haben noch eins abgedreht. Ich weiß nicht, ob es draußen ist, aber du hast, hast das ja, Face off gewagt, ne? Halbe Mille war voll und dann äh. dachte ich jetzt kommen. muss Maske komm. fallen lassen? Äh. Äh, vor allem auch für deinen Kanal, dass ich nicht immer Maske absetzen muss, wenn äh, ich Burger äh, schmatzen äh, muss. Eigentlich mehr hauptsächlich äh. für dich als für mich gemacht. Hab ich dir eigentlich mal gesagt, dass du mir so einer der liebsten überhaupt von YouTube bist? Oh. Ja, ehrlich. ich oh. oh. <lacht> mit dem Auto schon gesagt. ich schwöre auf meine Mutter. Sollen wir kurz rummachen? Ja. <lacht> <lacht> wir wollen jetzt zum Tier, wir labern schon wieder zu viel Scheiße. Wir werden zum einen zwei sehr berühmte Currywürste testen, zu denen wirst du gleich auch noch was sagen. Und Chris persönlich Currywurst-Experte seine persönliche Nummer 1. Ja. Ich werde natürlich sagen, was jetzt Top oder Flop ist, was da kannst du sagen zu den Currywurst? Also ich esse am liebsten köner und Currywurst. Das ja. ist so Fast Food Number One. Und ich habe wirklich sehr viele Currywurst hier ausprobiert. Früher, vor zehn Jahren, war Knopf sehr im Hype gewesen. Die Berliner kennen es wahrscheinlich. Also auch Fernsehen, Radio, überall. Beste Currywurst Berlins wurde auch gekrönt, ne? Ja, so vor ja. zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und dann kam Curry 36. Mhm. Das werden wir als nächstes essen. Das ist, glaube ich, jetzt so die beliebteste Currywurst. Zumindest so Medien-wise. Aber mein persönlicher Favorite ist äh, die Currybaude. Ja. Aber wir fangen erst bei Knopke an. Curry 36 mhm. und dann Currybaude. Ich bin gespannt, ob Currybaude für dich auch favorite ist. Okay, okay. Wenn, dir, wenn es nicht so favorite ist, gibst du Wetteinsatz, wenn ich sage, dass du derweil tracke? Ja, dann gibst den richtigen Kuss. Äh. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> Wir bleibt bis zum Ende dran, Leute. Wir sind erst bei ersten Bude. Also ist bei Konopke hier, ne? Genau, Konopke. Ich weiß gar nicht, ob es der älteste Imbiss ist, ja. aber die waren so vor oh, zehn ja. Jahren richtig im Hype gewesen. Ja. Und ich muss persönlich sagen, vor zehn Jahren haben die noch alles selber gemacht. Also die mhm. äh, Currysoße selber gemacht, die Mayo selber gemacht. Und kaum waren die so in der Presse gewesen, haben die das, glaube ich, so alles industrial mhm. äh, produzieren lassen, mhm. die Soßen und so. Und seitdem ging es bergab, fand ich für den Taste persönlich. Geld frisst nicht nur Hirn, sondern auch Herz, Leute. Die haben ihre Seele verkauft für das Geld. Also okay. haben wir haben auf Quali geschissen seitdem und irgendwie sich darauf ausgeruht. Ich denke mal. Mhm. Hier drüben ist das, aber sieht schon stylisch aus. Dann gehen wir hier mal über die Ampel rüber, wa? Ist halt hier genau Eberswalder ja. Straße. Hier ist eigentlich immer mhm. super viel los. Ab 16, 17 Uhr hast du hier richtig Schlange. Okay, bin ich mal gespannt. Man, wir werden natürlich heute auch wieder Punktzahlen vergeben und schauen mal, wer die Nummer 1 wird Ich heute. muss sagen, ich finde es aber auch wichtig bei Currywurst, oh, wie rüber. eigentlich die Pommes sind mhm. und wie die Mayo auch ist. Ja, die bestellen wir überall dazu. Wir werden einfach den Pommes auch eine Note geben und wir gucken dann einfach, was am besten ja. am Schluss. Ne? Also wir werden folgendes machen, weil wir jetzt dreimal Currywurst-Promos essen, Leute. Wir werden uns einmal bestellen, dann teilen und so schlecken wir uns die Dinger durch, ne? Ja. Ach, jetzt soll ich dir auch eine bestellen? hier irgendwas richtig schweinisches gibt, ja. <lacht> da haben sie auch eine Halal-Currywurst. Dann nehmen wir noch eine vegane Currywurst. Würden Sie sagen, das ist die beste Currywurst hier in Berlin? Wenn Sie einschätzen müssen, ja? <lacht> dann warten wir eben beiseite, ne? Guck mal hier, Chris, wie schön das hier. In Berlin feiere ich. Die haben hier überall irgendwie so ein geile Kunst, Gemälde, Graffiti. Ob das Zufall ist? Das kann kein <lacht> Zufall sein, Chris. Das ist absolut kein Zufall, Mann. Dann warten wir mal eben aufs Essen und dann kriegt ihr natürlich erstmal schön Foodporn hier. Da ist der Knopke. Knopfke? Kann, kann gut sein, ja. Der einzig wahre Knopke? Glaubst du? <lacht> Also ich muss sagen, mit, mit Damen finde ich viel geiler. Ich finde schon mal ein bisschen scheiße, dass wir hier nur ohne Damen haben. Hatten die nur ohne, ne? Nur ohne. Das bei uns im Norden, da okay. kannte kann ich gar nicht mit Damen. Mir schmeckt der Ketchup zu Ketchup-lastig. Also nicht so Currywurst, sondern eher als hätten die Standard-Ketchup drauf gemacht, oder was meinst du? Also mhm. es schmeckt einfach nicht selber gemacht, der Ketchup. Das erste, was mir einen Geschmack kam, war die Wurst. Also in dem Sinne, die schmeckt mir wie was aufgewärmt in der Mikrowelle. Dann kriegt das manchmal so einen komischen Beigeschmack. Ich will denen jetzt nur unterstellen, dass wir es in die Mikrowelle hauen. Kann man ja sehen, machen sie nicht. Ich will damit einfach nur sagen, die schmeckt nicht ganz rund. Weil die Mayo kosten? Warum ist der schon kalt, oder? Oder bei die, sind Eis. Eis. die sind schon recht kalt ja nicht ganz kalt aber nicht mehr so dieses du bestellst auch manchmal Pommes und die knallen dir die Lippen weg und die Zunge und du musst erstmal also so Pommes, Pommes und Mayo schmeckt gut finde ich ja, die Pommes sind vernünftig Ketchup schmeckt eher, eher wie der billig Ketchup von Aldi und nicht so Currysoße Style da hast du schon recht generell hier auch die Kür also jetzt war das, das Currysoße nach Ketchup mhm. weil die Soße halt auch ne einfach Ketchup weil jetzt nicht unbedingt Scheiße schmeckt aber man da erwartet was anderes wenn man eine Currywurst ist, ist. Ne? Ja. Ich bin es trotzdem vernünftig, ich würde das für mich jetzt kurz und knapp machen. Ich gebe den Gesamtpaket, gebe ich eine 6 von 10 Punkten. Ich hätte auch 6 von 10 gesagt. Genau, no, kann man ja. machen. Ach, man hat eine vegane Wurst hier. Ich werde mal probier einmal, einmal Spaß machen. Ich sag dir ehrlich, aber ist natürlich dieses typische vegane Produkt. Das hätte jetzt auch eine Röstbratwurst sein können, Boah. die ich vegan kaufe. Also das Mund nicht! dann fahren wir zu Curry 36, wir sehen uns gleich, ja. also wir sind jetzt tatsächlich direkt beim Berliner Hauptbahnhof und da soll er jetzt drin sein, Chrisi. ne? Ich war auch noch nicht äh, im Curry 36 drin, Hauptbahnhof. Normalerweise ist der bekannteste hier Mehringdamm, das gleich gegen Mustafas Ja. das ist so der bekannteste. Und mhm. jetzt hat hier anscheinend ein neuer aufgemacht, Hauptbahnhof, müsste ja eigentlich genauso sein von der ja, Qualität her. Ja, müsste von ausgehen, hoffen wir. Ja gut, dann werden wir da mal reinsteppen und hoffen wir, dass die, der mehr überzeugt als der andere, ne? Also ich muss sagen, ne? ich war einmal oder so erst hier beim Hauptbahnhof, wirklich also, dass ich ja, mit der Bahn gekommen bin. Jetzt auch so vom Feeling. In Hamburg kommt es immer abgefuckt darüber, da gibt es auch eine abgefuckte Ecke? Ja, also wenn denn, äh. sind die Penner hier so davor, aber es geht mhm. eigentlich, äh, weil hier immer relativ viel Polizei ist. Ja. Ist jetzt nicht wie Zoo oder so, weißt äh, du? Da ist schlimmer, Z schlimmer, schlimmer. Ist, naja. Hier sieht recht entspannt aus. Oha, da will ich mal einmal reingucken hier, mal ganz kurz. Ich will nur einmal den Vergleich wagen, Leute, weil das in Hamburg irgendwie hat das ähnliche ähnliches Feeling gehabt, da guckt man auch so runter aber nö ist ganz anders <lacht> achmed klärt 36, 56. Ich habe ihn erst spät, Leute. Er ist ganz in der Ecke. Spät habe ich ihn. Boah, ist aber auch eine schöne Schlange hier. ne? Da ist der Curry 36. Die haben ja einiges auf Frikadellen, sehe ich gerade. Aber wir nehmen Standard. Standard. Currywurst mit Darm? Mit da, ja. Mit da. eine Pommes, Mayo, äh. fertig. Es gibt ja auch diese Zwiebeln dazu. Die feiere ich immer bei Currywurst. Die sind nice, ja. Äh? Die sind auch richtig gut gesund, und Also wo wir danach hingehen, äh? Currybaude. Aber ich würde sagen, lass es klassisch halten, sonst ist es Erlich? für Knopke ein bisschen schwer. Äh. Da sind die Zwiebeln. Die kannst es halt damit draufnehmen. Und das ist halt der Begeihen, muss ich sagen. Die kannst du damit draufnehmen, aber wir müssen jetzt bei allen gleich nehmen. Deshalb wäre das jetzt dämlich, wisst ihr? Äh, wenn wir nehmen wir ohne. Kennst du ihn hier? Er ist Berliner Urgestein. Nein. Doch? Also mich hat er sich als ne? Nee. Ja, er hat er jetzt sein Gesicht gezeigt. Er hat immer mit Maske gemacht. Für ein Crow, Crow, ja, genau. <lacht> ja. Das bin ich. Er ist echt auf dem Bad jetzt, so, Soll ich mal singen? <lacht> <lacht> okay. Ja, wirklich. Ja, Sieht gut aus, ich bezahle ja. heute mal. Wir nehmen auch noch was, ja? ja? Ja, kriegst du. Wie viel willst du, sag. Ich möchte gern mehr, aber ich habe mir schon verwacht. Dann muss der für dich sein. Habt ihr gehört? Der nee. ist für... Ich ja, ich ja, alles klar, schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao, danke. Wenn sie, wenn sie scheiße, ist, schmeißen wir runter. Ja. Ja. Oh, das wird romantisch mit einem Stäbchen. Das wird echt romantisch. Machst du mal Augen zu. Soll ich den Holle machen? Ja, mach ich immer Augen zu. Alter! Ist gut! Ja, gut ja. Warte! Ja, ja, das ist so, so. Das echt so. Mach ich jetzt so richtig rein, blende alles aus. fühle rein. muss ich die Augen zu machen. Also ich finde, es ist schon mal ein absoluter Gamechanger, dass ja. es mit Darm ist. Ich finde mit Darm viel geiler ja. als ohne Darm. Ist einfach viel knackiger. Ist schon mal von der Soße her deutlich besser als Knoppe. Hm. Hat Wumms. Schmeckt nicht so nach Ketchup. Hm. Wirklich eine Currysoße. Aber da ich halt meine vom Gesundbrunnen gewohnt bin, finde ich, die kommt immer noch nicht ran. Kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Okay. Warte, jetzt muss ich noch mal kurz die, die Mayo ja, ja, probieren. Rein. Und die Pommes. Hm, ich halte nur einmal. Oh, die, die Pommes sind richtig geil. Schön knusprig, Mayo auch sehr geil. Deutlich besser als eben, oder? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich lass dich erst mal kosten. <lacht> ich schwöre, ich habe nicht mit Absicht gemacht. Ich habe das schon wieder vergessen Das war wirklich eine Currynote. Ja. Und die Currywurst ist für mich wirklich eine Currywurst. Eben, die hat den komischen Beigeschmack. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was. Mhm. Deutlich besser. Komm, einen nehmen wir hier noch. Ah, du findest mit Darm auch geiler? Ja, mit Darm. Für die, die das nicht kennen, das ist halt so richtig, ich sag mal hart von außen, ein bisschen bissiger. Knackiger. Mhm. Du sagen, ich finde, bei der Wurst an sich könnte, könnte doch irgendwas. Irgendwas special Es ist halt eine gewöhnliche Wurst, immer noch eine vernünftige Wurst. eine leckere Wurst, es also fehlt ja das gewisse Etwas. Curry 36 ist ja eigentlich Aushängeschild von Berlin für Currywürste. Aber ah, ich finde, da, da könnte doch was kommen so, weißt du? Also ja. für den Hype guckt man die Schlange an. Pommes sind geil. Was gibst du? Ich würde eine 7,3 geben. Okay, mit Pommes Gesamtportion ich 75, weil die Pommes reißt du echt auch noch mal raus. Oh, ich glaube, da wäre ich auch so dabei. Eine ja. Solide Currywurst einfach. Und gerade die Pommes dann auch nicht von Hocker, aber ist auch nicht schlecht. Mhm. Macht man nichts falsch, wenn man zu Curry 36 geht. Und jetzt sagst du deiner toppt alles, ne? Ich denke schon. Also für mich ist eine 10 von 10, mhm. was Currywurst angeht. Geil, Leute, wir gehen jetzt zu deinem Laden. Wir sehen uns gleich bei der letzten Station. Wo ist das hier jetzt hier? Currybude hier vorne. Currybude. Das hier sind wir am Gesundboden oder was sind Genau, jetzt? genau. Mein Lieblingsladen. Also wenn ihr in Berlin seid, mhm. geile Currywurst haben wollt, geht hier Currybude. Ich bin, ich bin alles, sehr ne? gespannt, was du dazu sagst. Moin, moin. Also Ich muss sagen, die Wurst, ich weiß nicht mehr, ob das die Currywurst ist, aber die sieht schon special aus. Sie also sieht so, so Fleischer-Qualität aus, ich will, ich mal, die aus ja. waren, nicht so, wie groß waren Ich hoffe, du scheißt nicht ein ich heute nicht. bei dem Tipp. Denke ich nicht. Nee, ne? Ich habe gesagt, ihr seid die beste Currywurst in Berlin. Es geht wie am Fließband hier, Chris, meine. 30 Sekunden später haben wir das Essen. So, also sehr sympathisch hier, muss man sagen, Chris, da hast du schon mal Pluspunkte gesammelt. So, okay, ja. let's, let's go. Ja komm, wir nehmen einfach mal beide jetzt. Jetzt haben wir auch zwei Dinger. Boah. Oh, du Huren. <lacht> <lacht> <lacht> Digga, ich werde ich schlechter bei der Beste. Ja, echt so. <lacht> bei der hier fällt mir auch die wurde her da angeröstet. Die hat Wurms, hm. die hat von außen mehr Feuer bekommen. Also übertragen in so eine Form. Die ist ne? ja gerade heute schon fast ein bisschen zu sehr angeröstet, Echt? aber ich finde die Soße, also die ist selber gemacht, die Currysoße, hm. die Mayo ist selber gemacht und ich finde das schmeckt da einfach. Ich bin Röster Olle. deshalb kann ich nur sagen, dass es ist, ist gut. gut. Ja, schöne Süße in der Soße? Ja. Also die hat schon einen anderen Touch, die Wurst hier. Mal die, die Mayo testen. Du kannst auch, wenn dir die Mayo schmeckt, kannst du so einen Bottich kaufen von der Mayo. Ehrlich? Ja. Glaube ich langsam, du arbeitest hier mit. <lacht> das sind meine eigentlich hier. Ja, ja. Also die Mayo ist mega weich, aber trotzdem intensiv. Also wirklich anders als jetzt diese Standard Mayo, muss man sagen. Also es ist schwer, eine 10 von 10 zu geben, aber ich bin bei einer 9,5 bis einer 10. Ich, ich kenne keine bessere Currywurst, von daher sage ich 10 von 10. Weil ich finde es immer komisch, wenn Leute sagen so, ja, das ist die beste, aber es könnte ja immer noch eine bessere geben. 9,5, also ich gebe eine 10 von 10, okay. 10 von 10 für mich. Also für mich... Uh, uh. Schwer zu sagen, ich bin jetzt ziemlich tief bei den Rankings rangegangen, weil ich bei Currywurst, wisst ihr, ja, das ist mein erstes Currywurst Video, bin ich natürlich nicht so im Game drin, das muss ich immer Platz nach oben lassen und dann korrigiere ich lieber später nach. Genau ja, so eine Typen, wisst ihr? immer Platz ja. nach oben lassen, ja. auch wenn er die Beste jemals so. gegessen hat. ich hätte ihm eine 7, 8 gegeben, schon die 1, aber ich finde es jetzt nicht gravierend besser als jetzt Curry 36 zum Beispiel. Okay, krass. Aber besser, besser. Also für mich ist das von den drei Dingern tatsächlich die 1, ja. also dafür sage ich Dankeschön. Und. <lacht> also wenn man da sagen kann, man kann ja nicht self sagen, aber Mayo Self-Made, Soße hat wirklich ein anderes Feeling. Wurst. Richtig schön, Feuer gekriegt, gutes Ding. Fertig aus, fertig aus. Sieben, acht Alter. Ja. Ach, macht Buchsehute wieder mit dir. Ja, ist wirklich so, ja. ne? das <lacht> <lacht> <Aber> letzte, <lacht> letzte Mal, dass ich mit dir gedreht habe. Ja, ja, ja, ist grausam <lacht> mit den Typen. Nein, also ich weiß es nicht, Mann Ich muss da noch da oben. Currywurst-Game soll noch richtig intensiviert werden. Was war die beste Currywurst die du jemals gegessen hast? glaube tatsächlich hier in Berlin bei Curry-Paule. Mhm. Okay. Okay. Damals, aber da muss man da muss man muss so im Game drin sein. Niedrig das Ranking starten, Platz nach oben. Und dem Sinne sage ich, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Kühlwurst folgen, dann drehen wir nochmal am Rad, Alter. Und vielleicht kommt Chris auch nochmal mit. Äh, lasst uns wissen, lasst den Daumen oben knallen, so richtig gewaltig. Und das Video viral geht, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und lasst mir beim Chris ein Abo da hier bloß, ne? Ja, Mann. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal.